Es erwartet uns jetzt eine Fahrt, wie ihr sie wahrscheinlich noch nicht erlebt habt. Kevin, okay, du machst noch ein bisschen Angst. Es hat damit begonnen, dass wir zu diesem Schlossbergstollen gegangen sind. Und wir haben ja vorher schon irgendwie so Geschichten gehört, dass das äh, ziemlich gruselig sein soll, diese neue Märchenbahn. Wir haben natürlich ein straffes Budget hier. Ja. Also ähm, Bei uns ist es nicht so, dass wir Geld rauswerfen wollen und wir sparen natürlich, wo wir sparen können. Dementsprechend haben wir natürlich geschaut, dass wir günstige Karten bekommen. Einmal die Karte für unter 14, bitte. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Mitarbeiter von der Märchenbahn schon äh, echte Profis sind und ziemlich gut geschult sind. Hast du einen Ausweis dabei? Nein. Und wir haben natürlich sofort erkannt, äh, dass ich leider nicht mehr äh, die Kinderkarte bekommen kann sind wir dorthin äh, und haben dort den Markus Haider getroffen. Wir haben uns einfach gedacht, wenn wir jetzt mit Markus Haider, dem Markus Haider, äh, ein Interview führen, dann muss das auch was hergeben. Wir sind jetzt mit dem Marketingleiter vom Grazer Kindermuseum verabredet. Markus Haider steht direkt neben mir. Ähm, Markus, was erwartet uns bei der Märchenbahn? Wir werden Märchenwelten erleben und mit dem Zug an unterschiedlichen Ton äh, Bild- und Lichtinstallationen vorbeifahren. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr milde ist und 10 absoluter Horror, wie sehr werden wir uns gruseln? Das hängt ein bisschen davon ab, wie ängstlich du bist. Ich äh, denke, es ist weniger gruselig, sondern eher aufregend und sage 5. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es war nicht gruselig. Kevin. Also, ich hatte da ein bisschen einen anderen Eindruck. Hm? Es ist sehr dunkel, ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Bleibt tapfer und gebt gut ab. Von Not an ist nichts mehr so, wie es zu sein scheint. Ich glaube, es ist was hinter dir. Den Weg machen. Nein, es, es, war, es war nicht gruselig. Probieren wir es mit einem Zauberspruch. Sprecht mir nach, so laut ihr könnt und wartet ab, was passiert. Sesam, öffne dich. Und nun, alle gemeinsam. Sesam, Sesam öffne, öffne dich! dich. Also mein Eindruck war, wenn man in dieser Märchenbahn drinnen ist und wenn man diese Märchen, die einem da erzählt werden, die jetzt nicht konkret sind, so wie Schneewittchen, sondern die mehr so Märchenwelten beschreiben, dass man einfach in diese Märchen eintaucht. Man wird dann irgendwie Teil von dieser, von dieser Fantasiewelt, durch die man hier geführt wird in diesem Wagen, die man auch selber entdeckt mit Taschenlampen, wo man in ferne Länder reist, wo wir einen Riesenwach gekitzelt haben. Man saugt das irgendwie so in sich auf und man wird quasi selbst ein Teil dieser Märchenwelt. Man muss sich das so vorstellen, dass man quasi neu geboren wird hier drinnen. Noch einmal bitte.